Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Wir wollen jetzt, wie im letzten Video angekündigt, unser Projekt der Programmierung einer Bücherliste angehen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt zunächst einmal nur die Buchobjekte in einer ganz einfachen Form, noch nicht in ihrer endgültigen Form, wie wir sie hinterher haben wollen, programmieren, sondern erst einmal nur in einer rudimentären Vorform, nämlich ohne eine einzige Methode. Um diese Objekte zu definieren, sollten wir uns natürlich wieder eine Datei hernehmen, die wir genauso nennen, wie die Klasse heißt, also Buch. Und die Datei nennen wir dann Buch.js. Wir wissen, dass wir bei der Erzeugung der Objekte auf jeden Fall drei Parameter übergeben müssen, weil das nämlich die drei Eigenschaften sind, die jedes unserer Bücher besitzen soll. Der Konstruktor erhält also die drei Parameter für den Autor, den Titel sowie den Preis und muss dafür sorgen, dass diese Werte in geeigneten Eigenschaften gespeichert werden. Wir sehen rechts das Klassendiagramm, das unser vorläufiges Buchobjekt sozusagen darstellt, eben noch ohne Methoden. Um dann auszuprobieren, ob das soweit funktioniert, werden wir dann hergehen und einige Buchobjekte erzeugen. Dafür rufen wir den Konstruktor mit dem New Operator auf, übergeben dem geeignete Parameter, speichern die Objekte in einer Variablen und geben dann einfach jedes erzeugte Buchobjekt erst einmal nur ganz einfach aus. Die Liste unserer Bücher soll dann als Tabelle ausgegeben werden. Und auch das werden wir wieder testen, indem wir die zuvor erzeugten Buchobjekte dann auch einmal testweise ausgeben. Das machen wir jetzt natürlich wie üblich in Live und dafür werde ich in die Entwicklungsumgebung hinüberwechseln. Gut, hier sind wir also in unserer Entwicklungsumgebung und das allererste, was wir machen müssen, ist natürlich, dass wir einmal die Datei Buch.js anlegen. Dafür erzeuge ich hier eine neue Datei und speichere sie gleich schon mal unter dem Namen Buch.js und die legen wir natürlich in unseren Ordner Bücherliste hier ab. So, was hatten wir jetzt gesagt? Wir wollen eine Klasse definieren. Das machen wir wie? Indem wir das Wort Class schreiben. Wie soll die Klasse heißen? Das hatten wir uns auch schon überlegt. Sie soll Buch heißen. Dann geht die geschweifte Klammer auf und auch wieder zu und hier hinein kommt als allererstes der Konstruktor. Das ist im Moment sogar das Einzige, was wir hier drin machen werden. Der Konstruktor, hatten wir uns eben überlegt, soll drei Parameter erhalten, Autor, Titel und Preis. Dann schreiben wir die einfach also hier hinein. Und dann beginnt die Methode und die geschweifte Klammer zu markiert das Ende der Methode. Und hier hinein müssen wir jetzt den Code schreiben, der dafür sorgt, dass die drei Parameter auch wirklich in Eigenschaften dieser Objekte gespeichert werden. Eigenschaften der Objekte definieren wir, indem wir das Wörtchen this dahin schreiben. Und dann nennen wir die erste Eigenschaft Autor. Und darin soll der Wert, der als Parameter Autor übergeben worden ist, gespeichert werden. Analog machen wir das für den Titel. Sowie für den Preis. Und damit sind wir im Grunde genommen schon fertig. Damit ist unser Konstruktor für die Buchobjekte erstmal geschrieben. Jetzt müssen wir natürlich hergehen und müssen das Ganze testen. Das war ja der nächste Arbeitsschritt, den ich uns vorgenommen hatte. Das heißt, ich mache mir zunächst mal eine Kopie unserer Vorlagedatei. Ich nenne sie um in Bücherliste. Ich gebe hier auch den Titel Bücherliste. Statt eines Absatzes hätte ich hier gerne eine Überschrift, nämlich meine Bücher. Und dann können wir die hier drüben schon mal laden. Bislang ist da noch nichts Spannendes passiert natürlich. Jetzt können wir hergehen und können uns ein Skript schreiben. Hier drin wollen wir jetzt einzelne Bücher erzeugen. Das heißt, ich nehme mir zunächst mal eine Variable her. Ich nenne sie zum Beispiel einfach mal b. Und sage, hier hätte ich gerne jetzt eben ein neues Buch drin erzeugt. Dem muss ich jetzt Parameter übergeben. Und zwar zunächst mal einen Autor. Das Buch hat einen Titel, es hat einen Preis. Gut, und was haben wir jetzt gesagt? Wir wollen dieses Buch direkt ausgeben, auch dann, wenn es erzeugt worden ist. Wir wollen das noch gar nicht irgendwo großartig speichern, in irgendeinem Array oder irgendwas. Das kriegen wir alles später noch hin. Im Augenblick wollen wir das Buch einfach nur ausgeben, was wir da gerade erzeugt haben. Und das heißt, wir machen natürlich ein Document Write. So, und jetzt wollen wir hier hinein, ja, hatte ich gesagt, dieses Buch als Tabellenzeile schreiben. Das heißt, wir müssen erstmal eine Tabellenzeile öffnen. Dann müssen wir eine Tabellenzelle öffnen. Und dann soll als nächstes in die erste Tabellenzelle natürlich der Autor dieses Buches hinein. Was ist unser Buch? Das Buch ist B. Und wie kriegen wir dessen Autor? Mit Punkt Autor. Das heißt, B Punkt Autor brauchen wir als nächstes. Plus, jetzt kommt unsere schließende Tabellenzelle. Und die nächste Zelle geht auf. Dort in die nächste Zelle kommt natürlich von unserem Buch der Titel hinein. Dann kommt wieder ein schließendes Tabellenzellenelement, ein öffnendes Tabellenzellenelement. Und daran anhängen wollen wir jetzt den Preis des Buches, B.preis. Und den wollen wir wieder auf zwei Nachkommastellen gerundet haben. Das heißt, wir übergeben, wir rufen die Methode toFixed auf und übergeben der den Wert 2. Und da hinten dran hängen wir dann noch schließlich einmal das Eurozeichen und dann ein schließendes TD und ein schließendes TR. Nun müssen wir die Zeile natürlich mit einem Semikolon abschließen und damit sollte unser Buch als Tabellenzeile ausgegeben werden. Das funktioniert so natürlich noch nicht. Wir müssen natürlich noch dafür sorgen, dass wir auch eine Tabelle drumherum haben. Das machen wir hier am Anfang. Dass wir also document.write und dann ein Tabellentag hier hineinschreiben. Ein öffnendes natürlich. Auch das reicht nicht. Wir müssen natürlich am Ende das Ganze auch noch wieder schließen. Das heißt, hier brauchen wir auch noch ein schließendes Tabellentag. So, und wenn wir jetzt die Seite hier drüben neu laden, dann stellen wir fest, dass das nicht funktioniert, weil Buch nicht definiert ist. Was fehlt nämlich noch? Wir haben noch nicht dafür gesorgt, dass unsere Datei Buch.js hier überhaupt bekannt wird. Also müssen wir hergehen und sagen, script src gleich Buch Punkt .js. Ich hatte ja die dies, das Skript vorsichtshalber hier in das gleiche Verzeichnis gelegt. Das heißt, auf diese Art und Weise kommen wir da heran an das Skript. Und natürlich brauchen wir das schließende Script-Take und dann laden wir das hier drüben wieder neu. Und dann stellen wir fest, sieht gar nicht mal so ganz verkehrt aus. Gut, das wollen wir jetzt natürlich noch für weitere Bücher machen. Das heißt, ich kopiere mir jetzt diese Zeile hier kurzerhand einmal und füge noch ein weiteres Buch hier ein. Da darf ich natürlich nicht mehr Lett davor schreiben, weil es das Buch B hier bereits gibt. Und natürlich möchte ich hier jetzt ein anderes Buch haben, also sprich eine andere Autorin. In diesem Fall soll das mal die Carrie Halm sein. Das Buch soll heißen Unter dem Tagmond. Und das soll mal 9,90 Euro kosten. Wir hatten ja auch schon gesehen, 7,9 Euro und da drüben kam 7,90 Euro raus. Dafür sorgte genau dieses to Fix 2, dass der Preis da also vernünftig angezeigt wird. Gut, das geht haben wir gespeichert, gucken uns das hier drüben an und ah, wir sehen, das sieht gar nicht mal so ganz schlecht aus, auch hier es scheint offenbar auch eine Tabellenstruktur zu sein, die Elemente pass werden passend untereinander angezeigt und dann können wir weitere Bücher hinzufügen, machen wir das doch, ein paar weitere haben wir noch, drei Stück würde ich hier noch hinzufügen und das mache ich jetzt mal eben ganz schnell, So, damit soll es auch genug sein. Fünf Bücher haben wir jetzt in unserer Liste drin und hier werden die angezeigt. Das heißt, soweit funktioniert das Ganze also schon mal. Das ist ja schon mal gar nicht so ganz schlecht. Damit haben wir den ersten Teil, also alles das, was ich auf dieser Folie beschrieben habe, schon erledigt. Wir haben die Klasse Buch definiert, wir haben die Buchobjekte erzeugt, insgesamt fünf Stück an der Zahl. Die hier genannten Unterpunkte haben wir ebenfalls erledigt und wir haben jedes erzeugte Buch anschließend auch in die HTML-Seite ausgegeben, genau wie es hier in dieser Projektbeschreibung, die ich für den ersten Schritt gemacht habe, angegeben ist. Wir haben jetzt also ganz elementare Buchobjekte zur Verfügung, die noch über keine Methode verfügen. In diesem zweiten Schritt soll es nun darum gehen, dass wir die Bücher mit einer Methode versehen, die Buchobjekte also so erweitern, wie es das Klassendiagramm rechts auf dieser Folie zeigt. Wir wollen demnach eine ToString-Methode einführen, die dafür sorgt, dass die Bücher entsprechend ausgegeben werden können. Wir überschreiben dabei die vordefinierte Methode ToString. Wir wissen ja, dass alle Objekte über diese Methode verfügen. Die Methode ToString erhält niemals Parameter und sie nimmt selber auch keine Ausgabe vor, sondern gibt eine Zeichenkette zurück. Hier soll sie den HTML-Code zurückgeben, der eine Tabellenzeile enthält, die wir später im Hauptprogramm ausgeben können. Wir müssen natürlich dann dafür sorgen, dass diese Methode auch von uns aufgerufen wird, also von der HTML-Seite aus. Dort werden wir den entsprechenden Methodenaufruf vornehmen beziehungsweise genauer gesagt müssen wir die Methode gar nicht explizit aufrufen, wie wir letztens schon in einem Video gehört haben. Wir können nämlich einfach das Buchobjekt ausgeben, weil es dann implizit diese Methode aufruft. Das Ganze gucken wir uns wie üblich in live an. Nehmen wir uns also zunächst unsere Buchobjekte wieder vor. Und wir wissen ja, dass wir diese jetzt um eine Methode erweitern wollen. Das heißt, wir müssen in unsere Klasse hineingehen. Hier haben wir den Konstruktor, den brauchen wir nicht zu ändern, der ist okay. Aber jetzt müssen wir hergehen und müssen hier eine Methode einfügen. Wie machen wir das? Indem wir hier einfach den Methodennamen hinschreiben. Dahinter kommt die Parameterliste, die ist bei toString immer leer. Und dann kommt die eigentliche Methode und da müssen wir nun reinschreiben, was wir machen. So, und jetzt müssen wir hier natürlich eben eine Zeichenkette erzeugen, die eben eine Tabellenzeile ist. Da gucken wir nochmal in unsere Bücherliste hier drüben rein, in die HTML-Datei, was wir denn hier drinnen stehen hatten. Und hier haben wir ja im Grunde genommen schon genau das stehen, was wir brauchen. Aber eben noch nicht ganz. So nämlich. Aber das ist es noch nicht ganz, denn das Buch B existiert ja hier nicht. Wir müssen das ja für das jeweils aktuelle Buch machen. Und das bedeutet, dass wir hier eben auf this zugreifen, statt auf ein konkretes Buchobjekt. Mit this sagen wir immer, für das abstrakte Objekt, für die Klasse wird hiermit gesagt, auf dieses Objekt wollen wir hier zugreifen, auf das jeweils aktuelle Objekt, mit dem wir es also zu tun haben. Und was machen wir mit dieser Zeichenkette? Das müssen wir natürlich noch sagen, naja, die wollen wir natürlich zurückgeben. Wir könnten das auch erst in einer Variablen speichern, aber wir machen es uns hier ganz kurz und knapp und sorgen einfach dafür, dass diese Zeichenkette so direkt zurückgegeben wird. Das speichern wir. Das Ganze können wir jetzt zwar hier drüben wieder ausprobieren, würde aber keinen Unterschied machen, weil wir die Methode ja hier noch gar nicht verwenden. Das heißt, wir gehen hier jetzt her und können den Code, den wir hier haben, extrem vereinfachen, weil wir hier gar nicht mehr so was Kompliziertes stehen haben, sondern wir können hier einfach sagen, Liebes Buch, gib dich aus. Und das machen wir jetzt für alle unsere Bücher. Und wenn wir uns irgendwann mal überlegen, dass wir statt einer Tabelle vielleicht das Ganze doch lieber anders haben wollen, das Einzige, was wir dann ändern müssen, ist, dass wir hier natürlich entsprechend keine Tabelle mehr drumherum schreiben, keine Tabellentags, und dass wir hier eben diese Methode an einer einzigen Stelle ändern. Und dann haben wir nur hier an dieser Stelle eine Änderung machen müssen und können trotzdem dafür sorgen, dass eben alle unsere Bücher jetzt anders ausgegeben werden. Wenn wir also zum Beispiel überlegen, dass wir sie irgendwann alle als Listen-Items ausgeben wollen. Gut, wir gucken uns das Ganze hier drüben an. Und tatsächlich funktioniert das immer noch. Wir sehen keinen Unterschied. Es hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Damit wir sehen, dass wir auch tatsächlich hier äh, wir mit der aktuellen Datei arbeiten, schreibe ich da einfach mal was oben rein. Und wir sehen, wir sind tatsächlich auf der aktuellen Seite hier. Also wir haben, ich habe nicht gemogelt. Das ist wirklich die HTML-Seite, mit der wir es hier gerade zu tun haben. Das heißt also, wir haben hier jetzt, wie gesagt, den Code auf der HTML-Seite extrem vereinfacht. Der ist viel leichter lesbar als das, was wir da eben stehen hatten. Und wir haben hier natürlich jetzt die Methode mit eingefügt. Das Buch ist gewissermaßen gekapselt. Das Buch selber wei weiß alle interner über sich. Und hier müssen wir nichts über die interne Struktur der Buchobjekte wissen. Wir brauchen nicht zu wissen, welche Eigenschaften die Buchobjekte haben. Wir brauchen nicht zu wissen, welche Methoden es sonst noch alle gibt. Naja, die Methoden... Wir haben ja nur eine Methode, aber wir brauchen eben nicht zu wissen, wie sich das Buch genau ausgibt. Alles das ist nicht notwendig, sondern wir sind hier eben extrem einfach geworden und müssen, wie gesagt, über die Interna der Buchobjekte gar nichts mehr wissen. Damit haben wir auch schon diesen zweiten Schritt erledigt. Wir haben also unsere Klasse Buch um eine Methode erweitert, die die Buchobjekte ausgeben kann. Wir haben außerdem unsere Ausgabezeilen für die Tabelle im HTML-Dokument entsprechend verändert. Das soll es für diesen allerersten Augenblick gewesen sein. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss.